Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Viola Video Teil 2 hier in unserer Serie Dieses Video wurde live auf Twitch gespielt, also wundert euch nicht, wenn ich da irgendwie über den Chat rede Wenn ihr wollt dürft ihr gerne ein Like da lassen, über ein Abo freue ich mich sehr Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsinstrument Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video, mein Name ist Ragmar und ich habe immer noch kein Intro Sorry Leute, ich muss das ganz kurz fixen, ich bin sehr gestört beim Spielen sind wir auch hier direkt wieder im Level. Mal kurz was gucken. Bin fertig mit gucken. Da, da steht ein schöner Ritter, holy shit. Boah, stehen bleiben, kleines Mädchen. Da sind Monster voraus. Das ist. Äh, hinter uns ist kein sicherer Platz mehr. Wissen wir. Da sind immer Monster unterwegs. Aber nicht so viele. Seitdem das schwarze Loch im Himmel aufgetaucht ist, sind die Monster am schwärmen. Deswegen reisen wir. Ich... Ich habe eventuell... ...das Loch verursacht. <lacht> Sicher hast du das gemacht, Kleine. Naja, auf jeden Fall hast du le starke Leute in deiner Party. Besonders die Katze. Ich verdammt stark. <lacht> Sicherlich bist du es. Hier nehmen das, das wird euch helfen. Was an? Hier nimmt das, das wird euch beim Kampf gegen die Monster helfen. Bei den Zoll Gem bekommen. Bitte. Äh, es ist ein Diamant. Wir Solarkritter benutzen diese Steine, um unsere Stärke rauszuholen. Einige machen unsere Kraftstärke, andere unsere Zauberkraft. Oder auch die Verteidigung. Wenn du dich umsiehst, wirst du sicherlich noch mehr finden. Oh, danke. Aha, kein Problem. Aber. Ähm, was? Dali? Ich weiß nicht, was Dali heißt, aber ich denke mal. Das ist sowas wie: ich versprich mir, dass du nicht sterbst. Los geht's, Leute. Unsere Lady Arroya. Er ja, verteidigt Lady Aurora's Tempel so, wir sollten mal den Gem aktivieren und wir auch schon einen Wolf Gem Nutzen wir einfach mal beide Sind wir etwas stärker geworden Eine Sache die mich stört ist, dass man mit der Starttaste nicht wieder das Menü schließen kann Was ist hier drin? Der Stonewall-Gem von unserem Tank Ich würde sagen, der ist unser Tank, weil der Der kommt mir wie so ein Tank vor, ich weiß nicht Hier schön mit dem Wolf kämpfen Der Wolf hat auch einen kleinen Begleiter dabei Jetzt können wir hier mal die Fähigkeit aus den Blowbeat Brauchst so zwölf Mana, ist eine Aue-Attacke Oh und hat die beiden fast getötet. Ich hoffe der tötet den Wolf mit seinem Schlag. Perfekt. Also ich konnten wir die jetzt one side gehen und haben gar keinen Schaden bekommen. Auf jeden Fall sehr starke Fähigkeit dieses Blow Da kriegt unsere Katze wieder ein Level up Let's go Nico. Ups. Hier gibt es immer so kleinen Kanonen. Und das Feuer. 5 helf Potions. Danke, dass du mich gerettet hast. bist du den Captain? Sie ist vorausgegangen. Ja, ich konnte nicht mithalten. Diese Rüstung, sie ist so schwer. Oh je, mein Freund. Du willst ein Ritter sein? Ups. Hier könnte man zum Beispiel das Feuerding umgehen, aber wir wollen ja kämpfen. Oh mein Gott. Manchmal ist er der Soldier ein klein wenig trollig. Oh, gleich zwei Feuertypen. Und die greifen zuerst an, holy shit, die sind schneller als wir. Ich glaube wir brauchen kein Blowbeat. Ich denke mal, ja die töten wir quasi. Den einen töten wir mit normalen Attacken und den anderen töten wir hier mit der Wasserattacke. Da können wir die Kraft der Elemente mal sehen. Macht nämlich doppelt schaden wenn man eine effektive Fähigkeit benutzt. Der Nice 300 XP bekommen. Ups. Hier schon der nächste Ritter. Oh, kleines Mädchen. Hast du schon mal die Kanonen benutzt? Äh, meine. Äh, My Lady, also mein. What the fuck, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. My Lady ist vorausgegangen zur Kirche, um sie zu beschützen. Sie hat mich äh, beauftragt hinten zu bleiben und den Rücken zu decken. Und feuern wir uns hier mal rüber. Das sind die, die man aktivieren kann, also man kann entscheiden, wenn man geschossen wird. Und dann geht's weiter. Da unten ist ein Wolf, den haben wir natürlich oben. Um. Oh nein, wir wollen nicht hoch, wir wollen zum Wolf. Fight me bitch. Jawohl, okay, das wieder zwei Feuertypen. Die Feuertypen sind gefährlich, weil die sind schneller als ähm, unsere normalen Typen. Oh, ich one-shotte den. Das. Die werden wir auch one-shotten. Ich vermute mal, dass der Feuertypen Schlag und unseren Wolf überleben wird. Vielleicht tötet er ihn auch. Aber klar, das kriegen wir noch mal eins aufs Maul. Ich werde der Nico getroffen, der Arme. Okay, er hat nicht mehr viel Leben. Wir sollten ihn auf jeden Fall im nächsten Kampf einmal heilen mit seiner Fähigkeit. So, ist hier unten irgendwas? Oh, ein Feuertyp. Kommen wir kämpfen. Dann können wir Nico nicht heilen, weil wir eigentlich die Feuerwasserfähigkeit Wasserfähigkeit benutzen wollen. Und wir müssen ihn heilen, das sind zu viele Gegner. Den one-shotten wir mit Fiora. Äh, Fiora? Er ja, doch Fiora. Ne, Viola, nicht Fiora, Mann. So, ähm. ich heilt sich einmal selbst. Mit dem Wolf versuchen wir den würfel zu one-shotten. Aber wir nutzen die Fähigkeit von Wolf, wenn wir können. Aber wir haben zu wenig Energie, dafür schade. Also die Ultimate wollte ich benutzen. Ach ja, macht sowieso genug Schaden, Glück gehabt. Und dafür brauchen wir keine Fähigkeit mehr, den haben wir einfach um. Glück hat es nicht angegriffen sondern, nur angegriffen, sondern nur die Situation überblickt. <lacht> ich weiß nicht, ob das den irgendwelche Stats bringt oder sowas. Das wäre so eine Vogelstatue. Wir können also oben lang gehen oder wir können unten lang gehen. Ich glaube, wir gehen oben lang. Ist da ist ja gar nichts. Vielleicht ist hier oben auch gar nichts. Ah, das ist wahrscheinlich nur dafür, um den Kampf zu überspringen. Gedacht. Hier runter. Ich hätte man vielleicht erst oben lang gehen sollen. Das war dumm, runter zu gehen. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass ich in einen One ein Way quasi reingehe. Ich greife den damit an, weil ich weiß nicht, ob Fio. Oh mein Gott! Ich sag immer Fio. und denke an Shrek. Ich Weiß nicht, ob Viola den Würfel auch runtschatten kann, aber der Fuchs, äh, der Wolf, kann es auf jeden Fall. Deswegen werden wir mit dem Wolf den Würfel angreifen. Ich finde, jetzt die Flamme wird auch schon das nächste abgeben. Genau da ist es der Wolfboy. Auch auch oh, mal hier Ah aber kommt da doch hoch. Das ist also, der da ist auch ein story Text den wir gleich mal abchecken werden. Nein Ich glaube, der Wolf one-shottet die Feuerdinger mittlerweile Und Fiore, Fior, oh mein Gott, Viola die schon fast one-shottet, dann wird der Wolf das wahrscheinlich auch können Ich habe immer das Gefühl, dass er etwas stärker ist Oh nein, er kann es nicht, jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht, wobei wir können einfach Jetzt einfach mal ihre Fähigkeit ein Und sterben beide, sie hat genug Mana wir müssen aufpassen mit dem Mana von Nico. wo ich glaube nach dem Level Up kriegt er ein Refill. Ich check das mal ganz kurz. Ähm okay, Level Up gibt es Mana Refill, das ist sehr nice. Uff, du hast mich gerettet, danke dir. Ja, ich habe angeboten, den Captain Rücken decken zu geben, so, damit er vorauseilen kann. Er, sie muss bei der Kirche sein, mittlerweile können jetzt da runter, aber wir gehen oben lang. Wo was oben ist. Aber hier ist auch noch ein Story-Part. Ah, nein, ich will noch nicht kämpfen. Ich erstmal hören. Jule hat mir was Lustiges erzählt. Sie hat gesagt, in ihrer Welt hassen Hunde und Katzen sich. Echt? Wirklich? Wow, einfach nur wow. Ich weiß. Ich glaub, da kommen wir nicht hoch ohne die Kanone. Ah, der Sprung sieht auch ein bisschen weiter aus, um noch rüber zu kommen. Gehen wir einfach mal hier unten weiter. Uff, hier ich nur da. Wir wir auf jeden Fall Blowbeat benutzen. Um allen, allen reinzuhauen. rein Oh mein Gott, wir haben die Wölfe sogar gewonnen, Können wir auch auto-attacken, weil... So, so brauchen wir keine Mana verschwenden, wenn wir die gehen können. Wir waren ja nicht, wir wollen dass der casual durchschwingen entspannt. Ach, man kommt trotzdem hoch. wer ne, meint. hätte ich gerade fast den Ding verfehlt. Da gibt es auch ein Mir äh, Miracle, also ein Überlebungstrank. unten waren wir? da geht es hier unten lang. Guck mal, hier ist noch mehr. Ach, da wollte ich jetzt eigentlich rüberspringen. Ja, was soll's? <lacht> Machen wir doch mal noch einen Blowbeat Und dann den Feuertypen noch um Oh was die überleben? Ich dachte die sterben jetzt alle die sind alle noch ein bisschen zu stark die Würfel Krasse Ficker ey 13 Erfahrung. Oh, und hier ist eine Truhe, wir sind in den richtigen Weg gegangen Aber wusste ich übrigens nichts Und hier gibt es 5 Mana Potions, sehr geil Ich werde da gleich nochmal links hochgehen. Ich glaube, wenn wir runtergesprungen werden, wären, werden wir von woanders gekommen. Ups da waren wir schon noch hier runtergekommen alles klar ja nichts auslassen aber wir benutzen das hier einmal eine eine verschwendung wenn wir unsere CP nicht benutzen auf 84 Schaden macht das Spaß das ist nice ihn please. Guter Wolf, alter, good boy. Kennt ihr das, Ja. Ach, hier unten ist gar nichts. Das ist auch schon die Kirche. Ups, bin ich reingegangen. War vorbei vorbeigerannt. <lacht> Captain liegt hier, bisschen gekniet Kleine, du bist in Sicherheit äh, Lass mich zurück, ich werde hier gleich Und er meint, mach dir keine Sorgen, ich komme hier gleich hoch Ich habe dir deinen Platz gezeigt, Ritter äh, Sei weise und bleib unten Wer bist du? Warum greifst du die Leute an? Antworte mir! Diese Violine. Sag mir, Violinmädchen. Was denkst du, was Leben bedeutet? Was? Du schreibst einfach in unsere Welt und bist dir nicht den Konsequenzen bewusst. Spielst mit uns, als wären wir Spielzeuge. So geht's nicht weiter. Ich, ich weiß nicht, was du redest. Natürlich nicht. Du hast keine Ahnung von irgendetwas Während du ignorant rumläufst Ähm, zerstörst du was? was? You will say what was gifted to you Aber während du hier unwiss äh, oh unwissen rumläufst Zerstörst du was dir geschenkt ist, worden ist Entspann dich Kumpel Gib mir einen guten Grund dich nicht in Stücke zu reißen Genau, legt sie nicht mit uns an. <lacht> Ihr seid echt alle tapfer. Lass, lass ihn seine Wörter schlucken. Ähm, müssen deine... Bronis, wie ich das am besten? Schickst uns hier deine Leute vor, oder was? Violinmädchen? Wie auch immer, keiner von euch wird an mir vorbeikommen. Jetzt, wenn das bedeutet ich muss was? Alles wenn das bedeutet, ich muss euch halb tot schlagen. Erster Bosskampf. Nutzen natürlich unsere Superfähigkeit. Schlag. ist Schlag. 84 Schaden. Ich glaube die ist gegen Wasser schwach sieht sie so aus weil sie rot ist ja <lacht> yep. schlag ey der hat natürlich nicht genug äh, fähigkeiten power leider den die auch gerne seine fähigkeit angegriffen an der gehe ich da verwehren versuchen wir es mal normalen angriff macht mehr Schaden als der sauber wir enden das ganze mit unserer wasserattacke droplet let's go double damage yo moin tiger killer das ist äh, viola äh, die helden der melodie glaube ich auf deutsch das ist ein indie spiel was vor einer woche oder so rausgekommen ist auf steam das ist quasi eine Plattform mit Elementen von JRPGs. Ah! Ich werde dich fertig machen. Und dann warte, was? die Ohren arm by myself, careless. Übersetze ich das? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Übersetze es euch selbst. <lacht> Bist du bereit, dich zu entschuldigen? Nicht ein Stück. Merkt ihr eins, ich bin die Hand der Gerechtigkeit höchstpersönlich. Ich werde niemanden erlauben, unsere Welt kaputt zu machen. Merkt ihr meine Worte? Wir werden uns wiedersehen. Und da ist sie auch abgehauen. Wow, das war aufregend. Ihr drei, kann ich euren Namen wissen? Ähm, ich bin Viola, der Hund heißt Fenry und die Katze ist Nico. Es, äh, you're welcome. Achso, ja, gern geschehen. Nice to meet you. Oh mein Gott, jetzt rede ich schon Englisch, Mann. Schön, dich zu treffen, Miau. Es ist mir eine Ehre, mein Name ist Solali, Annie äh, Solal. Ähm, Ritter, Captain der Solarkrieger. Ritter, Solarritter, sorry. Ähm, ihr habt mich und unsere Kirche gerettet. Ich kann euch nicht genug danken. Naja, Viola hat uns hierher geführt, dies und Anführer. Aha, so ist es. Vorsichtig. Aha, <lacht> du bist... Ein richtiger Abenteuer, kleine Viola. Abenteuerin kleine Viola. Oh, äh, danke. Also, du willst so zum Schwarzen Loch? bitte mir die Geschichte erzählen? Ja, nennen Nico anstatt Neko. Das ist definitiv eine Anspielung, würde ich sagen. <lacht> das ist eine lange Geschichte, aber... Es hat ja gerade die ganze Geschichte erzählt, quasi, dass sie von ihrer Violine in dieser Welt reingezogen worden ist. Und dass sie halt jetzt nach Hause gehen möchte und nach Antworten sucht. Klingt so, als ob etwas Hilfe gebrauchen könntest. Ich bin dabei. Ich, wir. Wir können das nicht von dir verlangen. Ähm. Du hast was gut bei mir, nenn das einfach Schulden begleichen, meine Liebe. Oder Sonnenschein, besser gesagt. Du hast mein Leben und die Kirche gerettet. Also ist das das Mindeste, was ich tun kann. Und die beiden da sind nicht gerade sehr gute äh, Wachmänner. Ich kann auch kein armes, äh, kein kleines Mädchen alleine in die Welt. Äh, die... Oh mein Gott, ich kann kein Englisch. Ich kann Englisch, ich verstehe es auf Englisch, aber ich kann kein Deutsch. Das ist das Problem, Mann. Ich kann doch kein... Kannst Mützen alleine voranlaufen lassen, in Gefahr. Äh, ja, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Was denkst du, Sonnenschein? Wir, wir, wir werden... Oh mein Gott, ich starte, wir sind froh, dich dabei zu haben. So, dann kommst du leider jetzt auch mit uns. Ich kann es nicht glauben, hier ist ein Wunschfeuer. Die Kirche wurde um den Feuer gebaut, es ist ein Platz, um sich auszuruhen. Viola hat noch nie eins aktiviert, die wird es gerne lernen. Echt jetzt? Dann let's go, wir machen zusammen. Warte, warte! Okay, versuchen wir es. Du kannst es schaffen, Viola, Spiel einfach mit. Müssen wir hier ein Lead spielen? und das Feuer zu aktivieren. Und dann sind wir dran. Oh, das war die falsche Taste. Das baitet mich immer, weil das anders als beim Controller auf äh, angeordnet ist. Ein bisschen Brainfuck für mich. Oh mein Gott. Ich hasse das jedes Mal, wenn ich ein Lied verkacke. Wirklich außerdem zu früh schon die Taste. Wirklich? Schon wieder ist mir passiert. Ich denke, ich muss die Textbox wegklicken, aber ich muss die nicht wegklicken. Ich bin bescheuert. Geistesbehindert. Warum mache ich das immer? So unten ist die Taste, Mann. Schon wieder, Mann! Das ist ein Brainfuck! Die B und die A-Taste. Ich glaube, ich ändere das einfach, Mann. Ich ändere das einfach. In der Belegung. Ich heue gleich. Was? Die X-Taste. Oh! okay warte mal x und y ist vertauscht x und y ist vertauscht, deswegen verkrack ich die ganze zeit oh ja gut, der a und b ist nicht vertauscht, das ist komplett mein fehler okay ne, oh mein gott, ich habe den fehler gefunden ich habe die fucking taste zweimal belegt also ich habe X nee, ich habe Y auf zwei Controller-Tasten. Ich mach's mal kurz an der Tastatur, ey. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Das war jetzt ein bisschen dramatisch, als es sein sollte. Ich, ich hab's geschafft! <lacht> Nach 1000 versuchen, Kappa. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich dachte, ich würde, dass ich es wieder versaue. Das ist super gemacht, Sonnenschein. Selbst wenn wir es versauen, wir können es nochmal versuchen. Zusammen. Eigentlich wir können es zusammen verkacken. Ich bin so stolz auf dich, Viola. Danke, Fenris. Ähm, ähm. Hehe. Dir auch, Nico. Und Soleil. Ah, nichts zu danken, Sonnenschein. Lass uns hin, uns ausruhen, wollen wir. Und das ist ein cooles Feature im Spiel. Man kann den Leuten quatschen. Hey Kumpel, was ist los? Oh, weißt du. Gefangen in einer andere Dimension, gefüllt von Monstern, kein Weg nach Hause. Das klingt nach einem ganz normalen Tag für mich. Ähm. Da ja, der Interdimensionale Musik gegen in das Leben. Äh, ist nicht dein Ding. Nicht so ganz. Ähm, Achso nein, nichts, was ich auf mein Lebenslauf packen kann. Naja, so schlimm ist es nicht. Äh, du konntest heute du selbst sein. Du konntest du... nie äh, Nobody likes a One Dog band. Okay komischer Satz Hey, Leute würden die Wolfdimension lieben Wolf Dimension? Hätten wir... Oh Sag mal bitte nicht, du hast dir ja den Namen ausgedacht Genauso wie du Keinen, den ich ausgedacht hast Habe ich nicht und oh, das war ich über that, sorry Fuck <lacht> Er hatte gesagt Nein, war aber wert, Alter Ah, die hat sich gerade jetzt auch einen Namen für ihre Dimension ausgedacht. Violin. Haha, <lacht> <lacht> das ist noch schlimmer. Hm. So, dadurch haben wir jetzt mit ihm gebondet und dadurch hat, durch dieses Bonden, hat er halt eine neue Fähigkeit gelernt. Irgendwie will wir auch hier mit der Katze unterhalten. Guten Abend, Viola. Abend, Nico. Ich habe etwas, was ich dir fragen möchte. Dann mal los, frag was du willst. Also. Es ist vielleicht ein wenig äh, ein, ein empfindliches Thema. Oh, geht es das darum, dass ich keine Arme habe? Ich wurde ohne Arme geboren. Ähm, die Götter wollten mich, haben mich diese, auf diesem Weg, oh mein Gott, die Götter haben mich so gemacht. Aber es stört mich nicht wirklich. Ich habe meine magischen Hände, die mir hel helfen können. Und manchmal wünsche ich, dass wir anders. Aber ich habe gelernt, dass so so das akzeptieren, wie die Sachen sind. Hm. Es war nicht das keine arme Ding. Ich wollte fragen, warum du menschliche Ohren hast, wenn du eine Katze bist. Oh. Das ist einfach nur frech. <lacht> oh, merken wir jetzt gerade nicht quatschen?